Brauchen Lockout. Das braucht man hier nicht, weil mit diesem System quasi Yeti ähm, hat hier ein Schienensystem mit Fox entwickelt, das sogenannte Switch Infinity System, wo der Hinterbau linear hoch und runter arbeitet. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Endlich ist es soweit. Der bike aufbau unserer neuen Biobikes findet statt und das nicht einfach so, sondern ganz besonders. Wir sind im Radeleck in München. Und der Marco vom Radleck wird uns bei diesem Radaufbau stark unterstützen. Das ist der Inhaber und der ist schon ewig mit Bikes unterwegs und dementsprechend wird es da einige richtig coole Tipps und Tricks für den Aufbau geben und natürlich auch einige Erklärungen zur Firma Yeti. Oh, haben wir es jetzt aufgeklärt? Ja, ich denke, das sieht man, nachdem die Bikes jetzt hinter uns stehen. Und übrigens kaufen wir die ganz normal, die Teile auch. Allerdings beim Aufbau steht uns eben der Händler zur Verfügung. Perfekt. Dann werden wir jetzt mal starten, oder? Wir rollen mal alles rein. Hier seht ihr unsere ganzen Teile, die wir haben. Gabel, Rahmen und so weiter. Dann auf einen guten Aufbau. Damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, wo wir uns gerade befinden. Und da hinten stehen eben schon unsere Prachtstücke, die jetzt gleich aufgebaut werden. Mittlerweile sind wir in der Werkstatt und hier wird gerade alles noch final hergerichtet. Ihr seht, unsere Teile sind schon alle aufgestellt und die Rahmen hängen, naja, zumindest einer. Bei mir hängt nur die Sattelstütze. Die fuchst nämlich noch ein bisschen, weil ich ein altes Modell habe. lieber Marco, was machst du jetzt da ganz genau? Ich fummel die Sattelstütze rein, den Leiner, weil man die Reverb nur von dem Sattelrohr nach vorne reinschieben kann und dementsprechend wäre das mit einer anderen Sattelstütze nicht das Problem. Hab, ja. Habt ihr jetzt mit einer Schnur erst verbunden? Nein, nicht Licht? mit einer Schnur, nein. mit einem, Lass mal kurz los. Mit einem Liner, das ist und jetzt wird es da reingezogen. Ah, okay. Wir haben bei Easy Frame eine Steinschlag-Schutzfolie aufziehen lassen. Wie ihr hier seht, überall. Maßgeschneidert für mehrere Rahmen, nicht nur für unser Yeti. Lukas, du hast es selber gemacht, oder? Ja. deinem Yeti. Ja. Es gibt praktisch ein Kit, was du kaufen kannst und dann selber auch aufkleben kannst. Ja, das gleiche. Das darf ich jetzt halt professionell aufziehen und ich äh, noch nicht ganz so viel Übung habe. Ah, Aber okay. Aber halt Lukas, was machst du gerade hier den mit meiner alten, Gabel? Den alten Gabelkonus mache ich runter, weil wir einen neuen Steuersatz einbauen von Christian König. Christian König? Genau, ja, und okay. da brauchen wir den alten nicht. Also ich habe das in meiner Lehrzeit mit einem Schraubenzieher gemacht und habe dann einmal fies von jeder Seite dran geschlagen, aber da gibt es jetzt ein Spezialwerkzeug. Genau, ja. da hast du dann 20.000 Macken in deiner Gabelbrücke Ah, okay. und hier kannst du für, äh, unsummen, dieses schöne Parktool-Werkzeug kaufen aha, und dann das professionell runtermachen. Schauen wir mal, ob es klappt. Jetzt wird die Gabel abgeschnitten und auf die richtige Länge angepasst. Petra fährt immer sehr schön, sehr flach. Also hat sie unten nur einen einzigen. Ich werde einen dickeren unten haben. Gabel wird abgeschnitten. Richtig, ja. Sollte man abschneiden. Also es wird direkt abgesägt, dass man im Endeffekt keinen Wulst hat, ja. Werkzeug, mit dem man entgradet, kann ich jedem empfehlen. Ist leider sehr günstig. Parallel wird es bei mir schon eingebaut. Wir müssen mal schauen, wie wir der Höhe das Ja. Weil der ist richtig kurz hier. Ja. Schauen wir mal. Ein neues Sägeblatt wäre nicht verkehrt. Will. Wir entgraden. So schaut es danach aus. Professionell abgegradet und abgeschnitten. Also ich habe auch nur 0,5, aber am Anfang hast du halt mehr Spielraum, wenn du ein bisschen. Ja, dann lass so. Was wird jetzt gerade gemacht? Die Headgeralle wird eingeschlagen. Mhm. Wenn der Hammer kommt. Ah. Weil es ist eine ähm, Werkstatt mit nur einem Hammer. Bei Hammer schrauben doch schon. Oh. Wir haben das Erdbeben verursacht, falls ihr in München was wackeln habt, merken. Oh, sehr gut. Sehr gut. Hast du da einen, weißt du, so knackst so schön, ist es ist ein Drehmoment. Richtig. Ja. Hast du die richtigen Drehmoment eingestellt? No. Äh, Erstmal auf sechs. Aber wir stellen alles andere mit Regen ganz zum Schluss ein. Was nimmst du Dein spezielles Fett oder was ist das? Äh, wir haben mal von Tom, von VarioLoop, ein Spezialfett bekommen, was er mal gemacht hat. Also der Junge ähm, kennt sich mit Fetten und Ölen aus. Und ich finde es ganz gut. Ganz gut für, für Carbonrahmen, ganz gut. Und... Behindert ein bisschen das Knarzen. Ah, jetzt ist das Tretlager drin. Das sind die Hülsen. Die Hülsen, jawohl. Marco presst jetzt mit die Lagerschalen ein, oder? Ja. Die macht man, die presst man dann rein und dann kommen ganz normale Lager in diese Hülsen rein. Nein. Nein, wie dann? Da sind die Lager schon mit drin. Ah, okay. Bis der Rahmen knackst oder wie hast du es im Gefühl? Ja, bis der Rahmen fast knackt, ja. Sehr gut. Ah, da sind die Lager schon mit drin. Was sind das für Lager, die wir eigentlich bekommen? Äh, wir kriegen oder ihr kriegt Lager äh, von SRAM für DAP. Für DAP. DAP. DAP. DAP. Das heißt, das ist das System. Das ist das System. Aber du hast e-13. Genau, äh, stimmt, ja. Du hast e-13. Ähm, also bei dir wieder was anderes. Ich sehe schon, äh, Marco ist ein bisschen weiter vorne. Lukas der Schnelle, wie er genannt wird, er holt, hinten auf. Er holt von hinten auf. <lacht> Was sagt Petra? Das Leben ist eine Challenge. Erklär mal, Marco, wie bist du zum Radfahren gekommen? Das ist äh, sehr lange her. Ich glaube, ich habe mit 8, 9 das erste Adel vom Opa zusammengeschraubt bekommen, wo wir dann immer Straßenrennen veranstaltet haben und dann war ich bei einem BMX-Club. Und dann ging das in den Mountainbike-Club über in Coburg, dann ging das in den BDR über, dann sind wir halt mal ein paar Rennen gefahren, hin und her. Eigentlich eher reingeschlittert. Er ja, ist immer das Beste, oder? Und das bis heute aktiv. Wie alt bist du jetzt? Wie lange machst du es 20 Jahre? Die erste, glaube ich, Lizenz habe ich mit 14 beantragt, also sind es dann jetzt 25, 26 Jahre alt. Aber ich habe keine Lizenz mehr, die habe ich abgegeben. Die trinker die, oder welche meinst du? Die UCI-Lizenz. Ah, okay. Um an professionellen Rennen teilzunehmen. Welche Art von Rennen? Downhill, welche Art von Rennen? Downhill, eigentlich fast nur Downhill. Ich bin fast nur Downhill gefahren. Ein paar Enduro-Rennen, wo dann der Enduro-Hype gekommen ist. Also, man hat ja dann gesagt, so ab 35 Enduros das neue Downhill. Und <lacht> Aktive Karriere hast du jetzt sozusagen an Nagel gehängt und hast jetzt den Radladen beide. Du machst ja den Albrausch und das Radleck. Nee, tatsächlich nicht. Nein, ich bin noch Rennen gefahren, wo ich beide Läden hätte oder, oder hatte, äh, anteilsmäßig. Ähm, tatsächlich habe ich aufgehört, wo ich mich vor drei Jahren bei der Deutschen Meisterschaft so abgelegt habe, dass ich das Laufen neu gelernt habe. Mein Radl ist ja teilweise Budget sozusagen, also nicht alles, alles High Class. Ich habe auch normale ähm, Alu-Laufräder, währenddessen beim Nico ja dann Carbon drin ist. Und ich habe bei, bei der Kurbel, Kurbel nicht das Top-Top-Modell, sondern dafür dann eine x 0 schaltung haben wir gesagt. Wir haben jetzt mal gewählt, so ein Ding aus gutem Verschleiß. Also das Kettenblatt kann man tauschen, das ist nicht das Problem. Ähm, tatsächlich haben wir zur GX-Kurbel Gerade mal, ich glaube, 40 oder 45 Gramm Unterschied. Also von daher, das kann man außen vor lassen. Aber diese Kohle ist halt einfach fast um die Hälfte günstiger. Und deshalb nehmen wir das, um das Geld einfach in die Schaltung zu stecken. Da schmeißen wir X01 drauf, Igel, mit auch der X01 Kassette. Und da kann man richtig sparen, weil... Das ist die 1295, die nächst ist die 1275. Das macht schon 200 Gramm Gewicht aus und das ist enorm bei so einem Teil. 100 Euro, die wir uns jetzt bei der Kurbel gespart haben, die schmeißen wir aufs Schaltwerk drauf und dementsprechend ja, haben wir eigentlich, finde ich, ein ganz gutes Setup. Und wenn man so manche Kurbeln anschaut, sind die Carbonkurbeln immer sehr ähm, kaputt. Wurde abgeschrabbelt ja. und so weiter und so fort. Und was macht ihr da gerade? teile Studium. Also wir sind jetzt gerade dabei, für mich die E-13-Teile zusammenzubauen. Und wir müssen halt nur gucken, wie alles zusammenpasst. Und ich habe natürlich blau genommen, äh, passend zu meinem Rahmen. Hier wird jetzt bei mir die, äh, das Tretlager und der Freilauf für den Laufradsatz von E-13 montiert. Oh, okay, das war von Petra. Da wird jetzt die Achse reingesteckt. Und wir hoffen, dass sie laut ist, weil Petra mag immer nur laute äh, nee, Narben. Das ist nicht laut. Nicht laut? Nein, nicht laut. Muss man das Fett wegmachen? Das macht keinen Sinn. Was dann? Wie kann man laut machen? Äh, andere Narben. <lacht> andere Narben? Hast du genug Fett reingemacht, Marco? Weil da ist doch das A und O. Ähm, hier ist tatsächlich von SRAM vorgegeben, dass man nur das Fett nehmen sollte, was hier drin ist. Echt? Okay. Ja. Spült sich das nicht so schnell raus? Diese Hochdruck Frage reinigt. kann ich nicht. Hochdruckreiniger macht man sowieso nicht. Du ziehst jetzt den, die Kassette sozusagen an, oder? Richtig. Richtig. Aber ich kann sie doch auch immer so noch runterschieben, wenn es dann festgezogen ist, oder? Äh, bei, einem, bei einem anderen Hersteller ja, bei den Hersteller, den du dir ausgesucht hast, nicht. Oh, das hört, das hört sich aber gut an. Ja. Bei den Bremsscheiben haben wir jetzt schon den ersten Unterschied. Nico hat die RT86, ich habe die 76, das heißt, er hat mit Alukern ich nicht und ähm, seine halten besser bei langen Abfahrten, haben wir gelernt. Allerdings kann man das mit der Größe der Bremsscheibe auch ein bisschen abbuffern. Dafür sollten seine nicht so langlebig sein wie meine. Und es wird doch ganz spannend, im Betrieb, würde ich sagen, zu sehen, ob das tatsächlich der Fall sein wird Challenge. oder nicht. Yes, Challenge höre ich da hinten. Und wie gesagt, das Leben ist ein Wettkampf. Okay. Langsam schon zu den Bremsen. Da rennt er vorbei. Also auf jeden Fall ist es die Saint die geworden. ich alle bei, ja, Hier, damit ihr auch die Bedienungsanleitung alle habt für die Bremsen, wie man eine Bremse bedient. Äh, ja, die werde ich auf jeden Fall studieren. <lacht> die nächste Fuselei kommt. Äh, innen Nein. verlegte Züge. wunderschön. 0,0 Fuselei, weil Yeti macht hier einen richtig guten Job. Also wir haben gerade gelernt, keine Fudelei bei den Zügen. Das beobachten wir natürlich Akribisch. Man merke, Bremse oben, Schaltung unten. Mhm. Haben wir schon wieder was gelernt. Gut, dass wir das Video machen. Against what learned. Für den ist es schwierig, wenn sie den Rahmen fährt? Äh, ich hoffe, er ist M. Aber wir werden das alles noch kontrollieren. Na, auf jeden Fall. Äh, Macht es für den Endkunden schwierig, das selbst zu verlegen, finde ich tatsächlich, aber es ist zu schön zu sehen, dass auch in der Werkstatt ein bisschen gelitten werden muss bei sowas. Oh, die Bremse ist dran und was gibt's zu beachten? In dem Fall nicht viel, weil sie relativ gut durch den Rahmen verlegt werden kann. Hier raus, da rein. Also der Trick ist, man startet von hinten, habe ich gesehen. Ja, bei, der bei, der, bei, der, bei der Federsattelstütze, wollte ich jetzt schon sagen, bei der abgefederten Sattelstütze von oben nach unten, also quasi der Dropper-Post, haben wir tatsächlich von oben machen müssen. Und hier dürfen wir von hinten ran, und dann kommt es da vorne. Schön. Naja, diese kleinen Feinheiten, die muss man halt wissen, ansonsten leidet man ganz und den schön. Und der Nico kann wir schnell ziehen. Wir montieren natürlich die Leitung von außen, so wie sich das gehört. Das könnten wir? Sparenes könnten wir hier noch Titanschrauben von Shimano nehmen. Äh, ja, weil ja. wir haben hier einen Direct Mount 180 mm. Wir brauchen keinen Adapter und dementsprechend kann man sich ein wenig Gewicht sparen. That's wonderful, aber da ich jetzt nicht so sehr auf Gewichtsoptimierung bin, I don't care. Schade. Jetzt wird mein Lager eingefahren oder meine Kurbel aufgemacht. Das Lager hat er schon eingepresst, da war ich gerade beim Getränke holen. Eieiei, hochprofessionell. Ist die Kurbel leicht? Ja, super leicht. Voll Carbon statt Lukas, stell dich mal kurz vor, wie bist du zum Radfahren gekommen? Ich habe zu Schulzeiten, ich glaube, 10. Klasse halt mit dem Radfahren angefangen, erst das Hardtail gekauft und dann angefangen im Shop zu schrauben und dann irgendwann das erste Fully, erst einmal Bikepark und dann halt immer weiter im Shop geschraubt, um die teuren Fahrradteile zu finanzieren. Und dann ging das so seinen Lauf, genau. Und nach der Schule dann Ausbildung gemacht in dem Bereich. Du hast sogar deinen Meister gemacht, habe ich gehört. In ja, genau, vor drei Jahren. Zweiradmechanikmeister oder genau. wie nennt man das? Zweiradmechatronikermeister. Mechatroniker, beziehungsweise ja, also ich habe noch den Mechanikermeister gemacht, Aha. aber mittlerweile ist glaube ich Mechatronikermeister. Ah. Genau, die ändern das ja alle. Ein genau. paar Wochen sozusagen. Alle paar Wochen. Nee, alle Mechanikerberufe, die werden jetzt umgewandelt in Mechatronikerberufe. So, Lukas dreht jetzt mit einem Drehmomentschlüssel, die äh, macht die Kurbel fest, oder? Genau. Wie viel Newtonmeter hast du jetzt drin? 40. Da. Steht auch in der Anleitung, oder? Bei 13 Ah ja, 40 Newtonmeter, perfekt. Ein weiterer Schnelldurchlauf vom Gewusel. Lukas haut jetzt mal Milch für mich in den Reifen rein. Wie viel haust du denn rein? Ich hätte also 60 Milliliter gemacht. 60 ja. Milliliter. Warum nicht ein bisschen mehr? Kannst auch ein bisschen mehr reinmachen, aber ich, 60 ist eigentlich für die Reifenbreite gut. Ah, okay. So. Breit genug die Reifenbreite? Auf jeden Fall. Was hast du da? 2,5 <lacht> vorne, 2,4 hinten oder zu, auch 2,5 zu hinten? Irgendwie so. Ja, das passt. Ich fahre 2,5, 2,4. Jetzt wird die Milch direkt in den Reifen gespritzt. Aber du hast eigentlich ein Mega-Ventil, wo du das auch direkt über eine Flasche machen kannst. Marco zeigt seine Muskelkraft. Wie ziehe ich den Reifen auf? So Marco, welchen Reifen hast du jetzt verbaut? Min Maxis Minion DH Rear Double Down. Petras Fahrrad an der Stelle. Und da haben wir gerade den den, also, den ja, was sagt man da? Ja, das schon, aber die Frage war, also wir hatten, ich sag, wenn ich durchschlag dann eher hinten und die Herren meinten, wenn sie durchschlagen, dann eher vorne. Wie geht es euch so? Wenn ihr einen Durchschlag habt, habt ihr den eher hinten oder vorne? Schreibt unbedingt mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Nico zeigt gerade schon den Sattelunterschied, weil früher bin ich einen 14er Sattel gefahren, weil ich habe schließlich 14er Sitzknochenabstand und bei Eskülep haben wir ja. jetzt gelernt, dass man einen 16er Sattel braucht mit 14er Sitzknochenabstand. Verdammt, der ist bereit. Leider. Und das ist eben dieser Handschuh, von dem ich jetzt öfter erzählt habe im SQLab-Video, mit dem ich die Sattelneigung hinbekommen habe. Der Marco ist auch nebenbei noch Bierbräuer anscheinend. weil ist äh, Bierbrauer. Äh, Bierbrauer, weil der Bräuer hat so äh, ein Fassel dran. Äh, Bräuer, Brauer. Radleckbier. Radl also wir radeln jetzt mal mit Marco. Hier gibt es noch einen Verlauf der Etiketten und da seht ihr das Radleckbier, ziemlich auf der rechten Seite. So, jetzt sehen wir, was der wirkliche Vorteil an dem Ventil ist. Geht allerdings nur mit diesen kleinen Fläschchen natürlich. Es gibt von Schwalbe aber auch so Aufsätze, die man da reinschrauben kann. Mit Milch war ich jetzt nicht so überzeugt, weil das hat es mir mal den ganzen Laden zersprengt. Und da war früher sehr viel Klitterzeug drin. Oh. So herum, kann ich nicht sagen, aber das Zeug wegzubekommen, ich glaube, ich habe es sogar noch in der Felge drin, die ich noch fahre. Ekelhaft. Ich mag Glitzer, vielleicht wäre das was für mich. Ich habe aber auch schon mal beobachtet, wie sowas sprengt, Tubeless. Deswegen war ich ja bisher immer abgeneigt. Aber jetzt hat mich die Farbe der Ventile überzeugt. Hoffentlich jetzt kein Reinfall. Wie stehst du zu Tubeless? War ich, war ich bis lange Zeit kein Fan von. Ich habe es auch tatsächlich nie im Rennen so wirklich verstanden, weil ich immer einen Reifen hatte, der einen Luftdruck hatte. Und den bin ich gefahren, den habe ich von den Strecken ein bisschen unabhängig voneinander gemacht. Also von daher, aber mittlerweile fahre ich nur noch typisch. Kommt denn jetzt dran? Äh, Schaltung, Schaltzug, Schalthülle, Hülle, Hülle. Hülle. Ach so, das wird jetzt auch durch den Rahmen gezogen sozusagen. Ganz einfach von oben nach unten. <lacht> Warum lacht er denn jetzt? Äh, weil jetzt nur noch ein Loch frei ist und vorhin hatten wir... Die Bremse und da durften wir uns raussuchen, ob wir richtig oder, nicht richtig oder falsch sind. Ob ihr das richtige Loch gewählt habt, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wir machen es jetzt aber mal von hinten. Mhm. Ja, Und wenn Sie hier drauf gucken, schauen Sie, geht das ganz einfach hinein. Das hat diese Firma, die zwei Buchstaben mehr hat wie Y und T, sehr clever gelöst. Innenverlegte Züge nennt man sowas, oder? Im Rahmen. Richtig, ja. Ist seitdem es da, sage ich mal, Inhouse-Lining gibt, also quasi äh, richtige Kanäle, wo man es durchschieben kann, ein wesentlich geilerer Vorteil als früher, wo man noch den Rahmen unten aufmachen musste, fummeln musste und dann hatte man acht Hände, vier Füße und der Azubi hatte die Lampe gehalten und dann hast du ihn watschen können, weil die Lampe genau dann dir ins Licht, wo du... Stimmt's, Lukas? Das, äh, was machst du jetzt? Ich schiebe die Bremsleitung durch den Rahmen. Von vorne oder von hinten? <lacht> das sollt ihr nicht ernsthaft. Das ist gut, dass wir das gemacht haben. Den mismatch Adapter. Because of wir haben eine Shimano Bremse und einen X0 SRAM Schalter. Dann habe ich hier sogar noch einen, nicht das aktuelle Modell, Shimano, weil wir nehmen ja Saint. Ja, die mag ich halt einfach. Ja, das mag sein. Ja. Und äh, da gibt es von Problem Solvers, also ich will hier keine Werbung machen oder so, aber die Firma ist schon sehr geil. Ähm, Problem Solvers, also Problemlöser. Wir haben das Problem, dass wir eine Iceback B Bremse haben und einen SRAM MX, MMX Schalthebel, was auch immer das heißen mag und dementsprechend macht man das hier rein, hier John Stecken rein und dann kriegt man den Adapter hier drauf so und dann schaut es wunderschön aus, weil man ein One Piece hat. Es ist so ein bisschen groß. Schaut voluminös aus, aber es wiegt tatsächlich nicht sehr viel. Ich würde sagen, 22 Gramm. Wir haben da vorne eine Waage, du darfst es sehr gerne prüfen. Sollte ich recht haben, ist das nächste Bier meins, auf deine Rechnung. Wird spannend, die Waage ist auf 0. 13 Gramm. Das Bier geht nicht auf mich. Das Bier hätte ich getragen, aber habe ich noch mal Glück gehabt. Was denn? Wie viel sind es? 13. 13. Das Bier nehme ich trotzdem. Solltet ihr irgendeine ältere Bremse haben und einen neuen Schalthebel, wollt umbauen auf 12-fach oder 13-fach, wie auch immer. Weiß der Geier, was es demnächst bald alles gibt. Ähm, ist das eine ganz schöne Aktion. Der, wie er meine alte Bremse dist, aber die sehen das einfach geil. Wo wir wieder beim geil werden. Die Saint ist tatsächlich eine sehr gute Bremse. Leider im Moment nicht mehr im Programm. Kommt wohl demnächst hoffentlich bald eine neue. Aber, Aber die viel besser ihr, werden. Solltet, ne? ihr, solltet ihr eine ultimative Bremse haben wollen, empfehle ich Saint Hebel und XTR Caliber. Nein, die XTR tut es nicht. Du brauchst den Saint Hebel. Es ist essentiell, weil... Gold. Das ist wahr. Die Farbe von der Saint ist wirklich essentiell. Marco, der Richie Root, der hat immer XTR Saint gefahren. jetzt hat er nur noch XTR weil die neue Was ist der Marco gefahren? Nee, die Richie Root. Don't forget die Unterlegscheibe. Und die haben wir äh, <lacht> leider falsch montiert. Oh damn. Naja. Nichts, was sich noch ändern lassen würde. Genau, die Unterlegscheibe kommt hier rein. Siehst du? Da. Ah, und dann kann ich mismatchen. Wir haben auch gerade festgestellt, man muss die Schraube, die Originalschraube raustun, weil normalerweise habe ich hier noch eine Schraube drin. Problem, 4,50 kostet die Flasche. Ja. Es ist auch nach dem deutschen Nicht-Reinheitsgebot gebraut und hat dementsprechend ein wenig mehr Profilierung. Die verhandeln gerade übers Bier, falls ihr euch wundert. Aber wir filmen weiterhin. Das das Raum. Hashtag Schleichwerbung. Nein, äh, man muss natürlich die Drehmomente beachten. Und wenn man zu viel Bier getrunken hat, sollte man auch beachten, ähm, dass man den Schalthebel richtig montiert. Und nicht so... <lacht> oh Dio! übrigens erst ein Bier, eins, gell? Und das ist gar nicht so groß. Mittlerweile ist er schon richtig drauf, der Schalthebel. Flup! Der war vorher auch schon richtig drauf. Der, vorher auch, richtig drauf. der vorher auch schon richtig drauf. Wie weit man mit guten Stockparts kommt, sieht man. Indem man ein fast fertiges Fahrrad hat und ein fast noch nicht fertiges Fahrrad hat. Wir sind ja auch ein Gewinnerteam, ist ja klar, oder? Alle Sowieso. Die Frisur auch schon etwas geändert. Ne? Warum? Ja. Was essen wir eigentlich? Was tut sich bei deinem Rad so? Also, wir sind jetzt gerade dran, äh, die Kassette richtig aufzuziehen von E13. Das sind äh, zwei Teile. Man muss dann äh, nach dieser Anleitung fortfahren. Und da gibt es die ein nicht Schloss. Doch, klar. Offen und zu, und da gibt es dann eine Sicherheit. Also, wir sind bei Platz oder bei äh, 7, 8 in den letzten Zügen. Ich Aus einen Metall. Schalthöhlen endanschlag bekommen. Aus Metall. Jetzt wird die Schaltung eingestellt. Nein, wird sie nicht. Verdammt, was wird denn jetzt gemacht? Äh, einfach nur der Zug ein bisschen gezogen, die Hülle ein bisschen gezogen, damit sich das dann zieht und dass man dann im Endeffekt beim Schalten irgendwann mal nicht das Problem hat, dass man 15.000 Mal nachstellen muss. Deshalb ziehen wir hier hinten den Zug fest, schalten ein paar Mal nach oben durch. Dadurch setzt sich einfach die Hülle mit den Endstecken ein bisschen und dann funktioniert das. Ah super, das heißt, es ist eigentlich dieses, wo man früher gesagt hat, die ersten 1.000 Kilometer und dann muss man nachspannen, das hat sich dann... Fast erledigt, ja. Jetzt geht es auch bei uns daneben, aber das hält uns nicht auf. Weg, weg. <lacht> oh, Jetzt kommt die Luft. Jetzt ist voll. Langsam auf, Team 1 wird jetzt bald abgelöst, weil ich werde jetzt, ist. doch, klar. Lukas äh, ist in den äh, letzten Zügen. So, dann bauen wir schon mal die Kette drauf. <lacht> oh, ist da das Glied runtergefallen? <lacht> ähm, Kettenführer haben wir noch, Lukas, gell? Den dürfen. Auch noch ja. Vielleicht ich bin ich jetzt mit dem Rad ja schneller als Sie, weil ich runter, die schnellere Fahrrad Farbe habe. Und die schnellere Komponenten. Also Nico hat sich tatsächlich ein leichteres Rad aufgebaut, diesmal als ich habe. Ähm, mal sehen, wie das dann aussieht. Das glaube ich nicht. War es leichter? Ja. Doch, das wird leichter. Nein. Meinst du nicht? Ich habe noch eine gute Zutat. <lacht> <Welche>? Heliumluftballon. <lacht> Extra Love. Alter, schöne Hände. Ich, ich glaube, wir müssen langsam mal ein bisschen Bier, Bier nachholen. Extra Love. So, jetzt macht Marco... Jetzt kommt was mit der Kette, aber jetzt kommt auch nichts mehr. Wieder weg. Verdammt. Ach, Kette kommt. Da ist der Kettennieder, den erkenne ich auch. Oder ja? Ja, ja, richtig. Oh. Jetzt haben wir den Kettenspreizer und der lacht da drüben. Ist das so? Ähm, ähm, wir ähm, schließen das Kettenschluss. Ja. Lukas. Lukas, welche Bremse verbauen wir? wir äh, eine Shimano Sane verbauen wir. Ist es Ist eine gute Bremse? Ja, das ist die Downhill-Bremse. Äh, eigentlich gnadenlos überdimensioniert auf dem s 130 aber... Aber leider geil, oder? Ja. <lacht> ja, leider geil. Jetzt cutten wir das mal genau auf die richtige Länge. Das Öl spritzt, nein doch nicht, Arterie getroffen, er hält es nach oben, Kappe, dann steckt man es. Darfst du nur nicht vergessen, das Teil hier. Genau, den Schutz, dann steckt man das Ding rein. Da musst du ein Teil dann zum reindrücken. Petra übernimmt. Nicht saugen an dem Ding bitte. Sonst spritzt die Leitung. Und jetzt wird es mit dieser Maschine sozusagen reingedrückt. Das ist der Stöpsel für das? Das ist die Stützhälse. Stützhülse, so hieß ja, es gerade. Genau. Petras alter Transalp-Sattel wird gerade runtergebaut und die, die Konstruktion, die ich äh, da reingebastelt habe, dass es hält oder dass sie noch den weiter von der Neigung her bekommt. Und jetzt haben wir nämlich einen sq lab sattel Wo ist der Satansbrat hin? Ja. Ist er schon hier? Ah, perfekt. Ganz schön breit. Ich habe äh, einen Schmälerin, glaube ich. Ja. Wie, Schmähler? Weißt du das schon, Petra? Ja, Menschenskinder. Piep, Arschloch hat sie gerade zu mir gesagt. Das ist so Na, auf, der Sattelreite, äh, auf der Sattelbreite kann man nicht rumreiten, wenn dann nur auf den Sattel kann man reiten. Frau Petra, jetzt brauchst du kein Schutzblech mehr, wenn der Sattel von Esculap drauf ist. <lacht> jetzt wird der Behälter oben entlüftet. Ähm, hast du die Bremse auch gerade gemacht? Jetzt muss man immer ganz leicht pumpen, oder? Wie war das? Mhm. Entlüftet jetzt die Bremse. Auf was achtest du jetzt? Ich habe nur den Trichter aufgesetzt, lasse ein bisschen den Hebel schneiden und klopfe ein paar mal auf die Leitung. Dann sollten eigentlich die Luftblasen hier aus dem weber nach oben rauskommen. Und man sieht es dann in der Flüssigkeit, so blub, blub, genau, oder? Ja. ein paar kleine Bläschen, aber Druckpunkt ist schon da, das war's schon. Ganz cooles gemacht. Mach nochmal. Er hat den Bremshebel vom Griff gemessen und macht es an beiden seiten und das finde ich mega weil dann hat man den gleich <lacht> wir sind fast bereit <lacht> wenn der nette herr aus dem video geht <lacht> aus der kamera nein also wir sind jetzt ungefähr um dreieinhalb vier waren wir hier wir haben um vier angefangen 1 dreieinhalb vier stunden für beide räder ist eigentlich sehr sehr cool ähm, da sind die jungs wirklich fit hier in dem laden im radleck Bei im Betrieb Geschäftsbetrieb genau und man muss wirklich sagen ähm, die Räder stehen eigentlich drin. also Antrieb ist drin Bremsen sind montiert und jetzt kommt noch bei mir die Kette rein Pedale drauf und dann kann das Ding eigentlich schon aus dem Laden rollen echt echt sehr cool das fertig ist noch nicht aber zwischendrin gibt es jetzt eine Stärkung Nico, wo Erklär mal, wie du die Schaltung einstellst. Ich habe hier so eine Leere, dann schalte ich hier in den zweiten Gang. Steht hier auch irgendwo drauf, Adjust in Second Gear. Dann packe ich die hier einmal drauf. Genau, dann tue ich in den vorgesehenen Sack. Das sind hier 15,5 mm. Und dann muss hier der Pfeil mit der Schraube matchen. Haben wir schon eingestellt, passt. Optimal, Perfekt. Also man muss, man muss praktisch den Sack hier einstellen. Um die Schaltung bei SRAM richtig einzustellen. Ja, theoretisch. Ja. Wir haben gerade. Es gibt von Yeti ah. anscheinend eine App, wo man dann seinen Dämpfer, was der Lukas gerade macht, einstellen kann. Und die Gabel. Und dann die Gabel. Genau. Ich habe 150 mm und dass das Fahrwerk halt dann genau auf mich abgestimmt ist. Wir haben jetzt auch gerade eine kleine Challenge gestartet, welches Rad welches Gewicht haben wird. Jeder hat jetzt zwei Gewichte abgegeben. Alle denken, dass meins ein bisschen schwerer ist, außer Lukas, der denkt, dass die genau gleich schwer sind. Und es wird nachher noch gewogen und aufgelöst, natürlich auch, wer gewonnen hat. Und man muss aber dazu sagen, dass schlussendlich ich die schwere Gabel drin habe und Petra die leichtere. Dafür aber Petra aber wiederum die... 180 Gramm weniger Laufradsatz. Ja. Genau, also es wird spannend, weil äh, Petra ist konsequent auf Aluminium gegangen vom Laufradsatz. Ich habe Carbon und... Ja, auch bei den Teilen bin ich ein bisschen, also bei der Kurbel, bin ich ein bisschen schwerer wie du. Ja, wenn wir Beim sind. Sattel ein bisschen breiter als Aha. ich. Also die Sonne ist untergegangen, es ist aber noch hell genug. Wir haben Petras Fahrrad fertig gebracht. Mega geil, die Farbe sieht super aus. Marco hat sich echt ins Zeug gelegt. Also man sieht einfach, es ist ein wunderschöner Rahmen. Ja Marco, zu dir kurz, willst du einfach mal kurz erklären, was die Besonderheit an dem Dämpfungssystem ist? Hinten! Also es ist ja nicht das Dämpfungssystem in der Hinsicht, sondern es ist quasi ähm, die Anlenkung des Hinterbaus. Ähm, die Anlenkung des Hinterbaus läuft auf einem Schienensystem, was JITI schon seit fast 20 Jahren im System hat. Ähm, entweder lief es mal auf richtigen Schienen, wo der Hinterbau immer parallel nach oben zum Impact kommt. Und das ist genau dieses System, was auch Yeti hier ein bisschen fortgeführt hat, aber ansonsten ist es tatsächlich das Anti-Squad. anti -Squad. squat ist eigentlich nichts anderes wie, was passiert, wenn ich aus einer Fahrbewegung rausgehe und in die Pedale trete. Dann möchte ich nicht, dass der Hinterbau, wie bei einem Viergelenker oder wie wir es früher immer beim Eingelenker hatten, in die Knie geht. Quasi diese Kraft, die, wo jeder mal sagt, ich muss den Hinterbau, ähm, den muss ich entriegeln, den muss ich steif machen, den muss ich festmachen, ich brauche einen Lockout. Das braucht man hier nicht, weil mit diesem System quasi, Yeti ähm, hat hier ein Schienensystem mit Fox entwickelt, das sogenannte Switch-Infinity-System, wo der Hinterbau linear hoch und runter arbeitet. Je nachdem, in welchem Teil ich mich bewege, wenn ich zum Beispiel in die Pedale trete, dann geht es nach unten, dadurch wird die, der Kettenzug verhärtet. Ich drücke es jetzt mal einfach aus. Wird verhärtet. Das bedeutet, der Hinterbau geht nach hinten, der Druck geht nach vorne und dementsprechend zerrt sich der Hinterbau auseinander. Ähnlich wie es Santa Cruz bei dem VPP-System hat. Allerdings habe ich hier halt einen Vorteil bei. Der Hinterbau geht immer straight in eine Richtung. Also die Einfederkurve geht immer so und nicht wie bei anderen Viergelenkern oder VPP dass der Hinterbau erstmal nach hinten gehen muss und dann die Raderhebungskurve nach hinten und nach oben. Sondern dieser Hinterbau arbeitet eigentlich genauso wie die Gabel in diesem Winkel immer von unten nach hinten oben. Und dementsprechend brauche ich eigentlich kein Lockout. Das wird äh, vielleicht dann Petra irgendwann mal sagen, wow, ich habe vergessen den Lockout drauf zu machen, war genauso schnell wie vorher. Ähm, das ist das besondere System daran. Das ist halt einfach... Yeti hat das schon Ewigkeiten drin, ähm, ob es damals der Dogbone beim ASR war oder die Flexible Chainstay oder in den Downhill Serien das Rail System, also das gibt es schon ewig. Da versucht Yeti immer irgendwo eine gewisse Balance zu finden, dass man eigentlich das Dämpfer-Setup absolut Performance bergab machen kann, ohne dass man einen Nachteil hat mit einem offenen Dämpfer, den man dann bergauf fährt. Das, das heißt eigentlich jetzt für mich verstanden, so wie ich die jetzt verstanden habe, wenn du jetzt mit einem Fuß reintretest, dann dürfte sich der Hinterbau, der Hinterbau verhärtet, sich, der ein verhärtet sich ein bisschen. Also mach das doch bitte mal oder führ das doch mal vor, wenn du mit einem ins das Pedal ist drückst. Ungefähr, weil wir das Radl nicht auf mein Gewicht eingestellt haben, sondern auf Petras Gewicht. Das würde bedeuten, mit ungefähr 15 Kilo mehr würde ich jetzt mehr reintreten. Ja, so jetzt im Stand meine ich. Also Ach wenn okay. wir jetzt so ein bisschen. Man sieht es nicht wirklich im Stand, aber ich sehe es zum Beispiel hier. Der Dämpfer funktioniert und jetzt kann ich vielleicht kurz erkennen, dass das Switch-Infinity nach oben geht. Ja, sieht man das? Und ab einem gewissen Punkt wandert es wieder nach unten. Und die, diese Raderhebungskurve, wenn ich jetzt hier reingehe, tut sich nichts. Sieht man das? Kann man das erkennen? Also, dass der nach unten geht, sieht man jeden Fall. Ja, also jetzt, sieht man. Jetzt bewegt so, er sich gar nicht, oder? Wenn ich jetzt drauf trete, jetzt bin ich im sogenannten Squat-Point, dann bewegt es sich wesentlich mehr. Wenn ich hier oben bin, bewegt es sich wesentlich weniger. Hat man ah, das okay. ungefähr? Ja, das man ja, hat man erkannt? Wunderbar. Und das ist diese Pedalbewegung. Hier bin ich in der Pedalbewegung und hier bin ich nicht in der Pedalbewegung. Und dementsprechend... Genau, richtig. Perfekt. Ja, super. Und es ist ein Vollkarbon-Rahmen plus Hinterbau auch. Also die gehen immer auf komplett Carbon und nicht... Genau, ich habe vor fünf Jahren Aluminium aus dem Komplettprogramm gestrichen, außer für die Prototypen. Ähm, ja, es ist der mittlerweile einfachere Werkstoff, den man verarbeiten kann. Aluminium wird immer teurer. Carbon dagegen kann man feiner arbeiten. Ich kriege andere Linien her. Klar kriege ich mit Hydroforming auch was her, aber Yeti ist komplett auf Carbon gegangen. Ja super, dann danken wir dir an der Stelle und schauen mal in die Werkstatt, ob mein blauer Teufel schon fertig ist. Ja und äh, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob man die Folie sieht. Also wir haben wie gesagt bei Easy Frame es folieren lassen. Ich finde, man sieht es gar nicht. Petra, was sagst du? Also ich finde auch, dass man es nicht sieht. Das ist top. Marco, was sagst du? Ich mag Folie. <lacht> Spart, wenn der Geldbeutel wird. Nicht leerer, sondern er bleibt voller <lacht> bei der Folie. Hier geht eher um das Ausbleichen der Farbe und so kleine Low-Cuts. Also gerade wenn du Kurbel, was halt Abschürfen angeht, den Lack. Gerade bei Carbon ist es halt ein bisschen was anderes. Man hat halt nicht mehr diese dicke den dicken Lack drauf wie früher, dass du halt, man schaut halt, dass man da irgendwie Gewicht spart. Man hat meistens eine Transferfolie drauf oder Lacktransferfolie. Also der Lack ist sehr sehr dünn. Beim Aluminium ist was anderes, wird mittlerweile mehr anodisiert oder Pulverbeschichtet. Das kannst du natürlich nicht machen bei Carbon. Also Carbon Pulverbeschichten, danach hast den Klumpen Aluminium, äh Klumpen Carbon. Also das macht nicht sehr viel Sinn. Also, das heißt, die, Sch die Schutzfolie macht richtig Sinn und es ist für die Dauer. die schöne Optik des Rahmens erhalten zu lassen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade sehe: Wir können einen Flaschenhalter montieren, was bei vielen Herstellern heute auch nicht mehr selbstverständlich ist. Ja, das erste Bike wird jetzt schon mal gewogen. Jetzt wird spannend. Ich drück mir die Daumen. <lacht> doch, doch. 1463, oder? 14, 6, ja. So, Dala, mein Rad ist jetzt auch in den letzten Zügen. Lukas schraubt äh, wie ein Weltmeister, also echt geil. Wir haben bei mir so ein paar kleine Details, paar Unterschiede gehabt. Äh, ich habe mir eine Kettenführung noch gewünscht, weil, wenn man bergab heizt, dann, dass die Kette nicht abspringt. Und ja, wir müssen noch die, für die Sattelstange die, das Kabel verlegen, innen natürlich. Und dann ist es auch fertig, ähm, bin gespannt, ja, also ich habe auch, äh, das wusste ich gar nicht, eine passende Kette dazu bekommen, seht ihr das, den Effekt? Und passend zum blauen, ja, 95 Euro, ja, das ist ein bisschen, ja gut, die Pizza hat 55 gekostet für fünf Leute, insofern, dann darf eine Kette auch mal 95 kosten. Um das Setup richtig einstellen zu können, gibt es auf der Homepage Hilfe, yeti .com, Shock Setup Calculator. Da kann ich reingehen, kann äh, mein Modell raussuchen. Wir haben hier ein 22er Modell, wir haben den SB130 und wir haben das Turk Lunchride Set. Gehe ich hier drauf, gebe das Fahrergewicht ein. Bei Petra schlanke 75 Kilo und dann habe ich alles, was ich brauche. Also selbst Yeti zeigt mir an, wenn ich standardmäßig würde das Radl mit einem... Maxis Asselguy 2.5 ausgeliefert, 23 bis 25 PSI, wäre der perfekte Luftdruck vorne, bei 80 PSI der Gabel. Wir haben jetzt bei dir eine rockshot Federgabel, aber Fox, Fox Factory Float X, 210 x 55, das ist die Einbaulänge. 18 mm Sec bedeutet 170 bis 180 PSI Pressure. Wir haben eine Minion Rear, 2.4, 26 bis 28 PSI. Und dann haben wir hier die Clicks, one open, seven to nine, six to Eight Und dementsprechend ähm, kann man das Grundsetup nehmen. Es passt zu 90, 95 Prozent immer. Das sagen uns die Kunden. Klar gibt es immer mal andere Leute, die ein anderes Fahrverhalten haben. Der eine ein bisschen aggressiver, aber man kann mit dem sehr, sehr gut gehen. Man kann sich das Ganze safen, indem man dann quasi, wenn man einen Yeti hat, es noch nicht vielleicht registriert hat oder man kann es registrieren, gibt man seinen First-Name, Last-Name, E-Mail ein. Wichtig ist, dass es die E-Mail-Adresse ist, mit der ich mich, das weil man kann das Rad bei Yeti online registrieren. Wenn man die gleiche E-Mail hinterlegt, dann ist das alles bei Yeti integriert. Ich habe dann meine Long-Life-Warranty with no Bullshit. Ich habe ein Crush-Replacement-System und so weiter und so fort. Dann ist das alles gleich hinterlegt. Und ähm, sollte sich irgendwas mal ändern, kann es sein, dass Yeti sagt, hey, pass auf, wir haben das und das und das festgestellt. Probiere mal das Setup aus, damit funktioniert es vielleicht ein Ticken besser. Und ähm, dann habe ich alles drin. Ah, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Wir wiegen es. 14,8. Marco, 9. kannst du nicht ruhig haben? <lacht> jetzt das müssen wir nochmal. Hast, hast du da was manipuliert oder wie? Nein. Also Marco hat perfekt Nein. geschätzt. Jedoch genau andersrum, weil ich dachte, meins wäre 14,9 und Nico ist 14,5 und das ist genau andersrum. Nico glaubt noch nicht, dass sein das schwerer ist. 14,8. Ah, jetzt ist es leichter. Ah ne, 14,8. Ja. Ja. 14, 14,8, 14,9. An was das wohl liegen <lacht> wird? Wir Fast 300 Gramm Unterschied an der federgabel und jetzt noch gemogelt, damit wir unter 14,9 bleiben. <lacht> ja, wir haben die Top-Cap weggelassen <lacht> und natürlich auch ähm, die immense Kettenführung. Das ist eher die Kette, oder? Nein, die Kette definitiv. Für 95 Euro? Nein, äh, nein es ist äh, nicht die, Kette. Nicht, ist die ist Kette. nicht die Kette. Okay. Puh, damit sind unsere Bikes fertig. Mega gut, es war uns eine Ehre. Vielen Dank für den Aufbau. Bitte, bitte. Wenn es äh, Fragen geben sollte, dann auf jeden Fall ab damit in die Kommentare. Wir kommen auch immer mal wieder her. Wenn es uns zu technisch wird, dann werden wir hier um Rat fragen. Genau, auch wenn viel los ist. Und wenn ihr mal Fragen habt, geht ins Radeleck in München, in Schwab. Es gibt noch einen zweiten Laden, da kann man auch Skier im Winter schleifen lassen. Und so. Richtig, genau. Da hatten wir ja Petras. Wie war der Skiservice? Hat der gezaugt? Den, bin ich gefahren. den bist du gefahren. Und, Ach, deshalb warst du so schnell unterwegs. <lacht> ja, <okay. lacht> ja, äh, wir haben von Oktober bis äh, Ostern, von O bis O, haben wir, äh, wo gucke ich eigentlich immer hin? Warum hängst du das direkt <lacht> auf die Nase? <lacht> <lacht> ähm, haben wir wunderschönen Skiservice. Selber. Hand Skiservice handgemacht. Keine Hand Maschine, sondern David und Philipp machen das alles per Hand. Kanten, Belege, ETC, alles. Belgardstraße, Ecke? Herzogstraße. Und es kommt im Oktober dann immer so ein schönes Plakat zum Albrausch oben. Das kommt dieses Jahr nicht, nein. Sehr schade, Aber weil ich kannte den Marco früher noch nicht und habe es trotzdem immer hingebracht, wegen dem Plakat. Ja. Aber leider ähm, gibt es Auflagen, städtische Auflagen und die Untersagen. Oder es ist mir dann zu teuer. Alles klar. Lukas, komm nochmal mal ins Bild. Lukas hat mein Rad aufgebaut. Wir gehen mal zusammen fahren, oder, Digga? So machen wir das. Danke, bleibt dran, Daumen hoch und bis bald.